In der digitalen Lehre sind Breakout-Sessions sehr beliebt, um die Studierenden zu aktivieren. Und ich habe hier mal ein paar Ideen gesammelt, wie man diese Breakout-Sessions strukturieren kann. Das Erste, was einem von den meisten Videokonferenzsystemen, wie zum Beispiel Zoom, angeboten wird, ist die Zufallseinteilung. Und das macht immer dann Sinn, wenn man kurze Arbeitsphasen machen möchte, indem man die Studierenden schnell in die Breakout Sessions einsortieren möchte und in denen man auch die Gruppe mal neu mischen möchte, also dass jeder mal mit ähm, anderen Personen zusammenarbeitet. Dafür nutze ich gerne die Zufallseinteilung. Zweitens die manuelle Einteilung. Wenn man also eine genaue Vorstellung hat, wer mit wem zusammenarbeiten soll, kann man das nutzen. Je größer die Gruppe wird, desto aufwendiger wird das natürlich. Und drittens dann... Eigentlich die interessanteste Variante, wenn die Studierenden selbst die Breakout-Räume auswählen können. Diese Funktion gibt es jetzt neu in Zoom zum Beispiel. Und dann kann man sich überlegen, wie strukturiere ich denn jetzt diese Breakout-Sessions. Man könnte das natürlich ganz frei machen. Auch damit habe ich gute Erfahrung, dass man einfach sagt, ich öffne jetzt zehn Breakout-Räume und Sie können sich einfach frei auswählen, wo Sie mit wem zusammenarbeiten können. Ich habe mir aber auch mal überlegt, welche Strukturierungsmöglichkeiten könnte man denn anbieten und diese drei Möglichkeiten, die hier stehen, möchte ich Ihnen vorstellen. Zum einen die Aufgabenleiter, thematische Räume oder Räume für unterschiedliche Arbeitsweisen. Erstens die Aufgabenleiter. Wenn man einen Aufgabenzettel austeilt, dann hat man ja meistens eine Reihe von Aufgaben, zum Beispiel Aufgabe 1 bis 5 und dann würde die Aufgabenleiter so funktionieren, dass sich die Studierenden immer in die Breakout Session einloggen ähm, an, äh, an der Aufgabe, an der sie gerade arbeiten. Also beispielsweise wenn ähm, die Person jetzt mit der ersten Aufgabe beginnt, dann lockt sie sich in die Breakout-Session mit dem Namen Aufgabe 1 ein, kann sich dann dort mit allen Kommilitoninnen und Kommilitonen austauschen, die auch gerade an der erste, ersten Aufgabe arbeiten. Und sobald die Person dann die erste Aufgabe gelöst hat, kann sie zur zweiten Aufgabe weitergehen, zur dritten Aufgabe und so weiter. So hat man dann also immer Gruppen, die gerade gemeinsam an der entsprechenden Aufgabe arbeiten und keiner muss alleine sozusagen an einer Aufgabe knobeln. Dann die thematischen Räume. Wenn man also verschiedene ähm, Themen oder äh, verschiedene Dinge, an denen man arbeiten kann, hier vorgeben möchte, dann könnte das zum Beispiel so aussehen. In meinen Übungen sage ich, äh, es gibt dann einen Raum, in dem sich die, in dem sich die Teilnehmenden zur Musterlösung äh, austauschen können, also zur Lösung. Bezüglich der Aufgaben aus der vorhergehenden Sitzung. Oder Sie können sich austauschen zu den Videos, die Sie gesehen haben. Im Sinne eines Flipped Classrooms schauen die Studierenden bei mir Lernvideos an vor den jeweiligen Sitzungen. Oder Sie können sich zu den neuen Aufgaben austauschen, wenn Sie also bitte schon damit begonnen haben, die Aufgaben zu der jeweiligen Sitzung zu bearbeiten. Und drittens dann Räume für unterschiedliche Arbeitsweisen. Das wäre auch eine Idee, dass man sagt, ich sortiere die Räume danach, wie die Studierenden ähm, präferieren zu arbeiten. Beispiel, dass man sagt, ein Raum ist für die Leute, die eigenständig arbeiten wollen und dabei nicht gestört werden wollen. Wenn Sie dann Fragen haben sollten, können Sie in den Hauptraum des Meetings kommen, um zum Beispiel den Dozent oder die Dozentin äh, zu befragen. Zweitens, gemeinsames Arbeiten mit Screensharing für die Leute, die gerne so arbeiten möchten, dass eine Person den äh, Bildschirm teilt und die anderen dann das äh, mitverfolgen und Tipps geben und so weiter. Oder drittens Besprechung von Fragen, wenn eine Person sagt, ich möchte gerne so arbeiten, dass ich zwar im Prinzip eigenständig arbeite, aber immer wenn ich eine Frage habe, möchte ich die gerne in die Runde stellen, also mit meinen Kommilitoninnen und Kommilitonen besprechen. Soweit meine drei Ideen für die Strukturierung von Breakout Sessions in der digitalen Lehre.